Gerechter Umgang mit Zahlungsmitteln und Schenkungen sowie den Elementen Botschaftsinhalt Warum jenseitige erwachte Wesen bei einer Offenbarung anwesend sind Ist das weltliche Zahlungsmittel eine Energie aus der himmlischen Quelle? Neuorientierung über das Saat- und Erntegesetz Astrologische Berechnungen, sind sie noch zutreffend? Alle reinen Lichtwesen sind Miteigentümer und Verwalter des Himmelreiches. Warum himmlische Wesen frei von Pflichten und Pflegearbeiten in ihren Häusern und Gärten sind. Freies, ungebundenes Leben der himmlischen Dualpaare, ohne Bindung an Häuser, Gegenstände und Wesen. Bescheidenheit aus der Sicht des Gottesgeistes. Gesetzmäßiger Umgang mit dem weltlichen Zahlungsmittel. Hinweise zur Annahme von Geld und Sachgeschenken. Richtiger Umgang mit den irdischen Elementen und wie die himmlischen Wesen sie achten. Aus dem universellen Liebestrom empfängst du, Künder, mich, die Ich Bin-Gottheit, wieder in dir und ich begrüße zugleich alle inneren Menschen, auch jenseitige, geistig erwachte Wesen, die mit ihren himmlischen Schutzwesen zu meiner Offenbarung herbeigeführt wurden. Einige von ihnen sehen meine Botschaft in Bildern und andere wiederum lesen das Geschriebene am Computermonitor, weil sie die Sprache des Künders in einem Erdenleben als Muttersprache gesprochen haben. Sie stehen in größerer Entfernung vom Schreiben der Künder und können auch von Weitem die kleinen Buchstaben der Botschaft lesen, weil die himmlischen Wesen und auch die nicht so schwer belasteten Seelen die Fähigkeit besitzen, ein weit vor ihnen liegendes Objekt näher heranziehen zu können, so wie dies auch manche irdischen Vögel, zum Beispiel Adler, zu tun vermögen. Diese Möglichkeit nutzen nun die herbeigeführten gutmütigen Seelen. Weil sie im Äußeren nach Beweisen für meine göttliche Existenz suchen. Sie können meinen hochschwingenden Liebestrom noch nicht in sich empfangen und haben deshalb große Probleme sich die edlen himmlischen Lebensweisen vorzustellen. Die Bildmitteilungen durch reine himmlische Wesen wollen sie nicht annehmen, weil sie diesen noch misstrauen und deshalb hat ihnen mein Liebegeist durch die himmlischen Lichtwesen angeboten, die himmlische Lichtsprache über den Künder kennenzulernen. Einige haben das Angebot angenommen und stehen nun in größerer Entfernung hinter dem Künder, damit ihre Schwingung ihn bei der Inspiration nicht stört bzw. beeinflusst. Das heutige Thema wurde mir vom Künder übergeben. Er möchte gerne das himmlische Energiegesetz, bezogen auf das menschliche Leben, besser verstehen können. Deshalb fragt er mich folgendes, entspricht es der Wirklichkeit? wenn manche geistig orientierte Menschen das weltliche Zahlungsmittel als Energie aus der himmlischen Quelle betrachten. Nun, diese Welt hat ihre eigenen Lebensgesetze, die sich die abtrünnigen, tief gefallenen Wesen geschaffen haben. Diese haben aber nichts mit dem himmlischen Leben gemeinsam und sind deshalb in keiner Weise mit den himmlischen Lebensgesetzen identisch. Wer jedoch ins himmlische Sein wieder zurückkehren möchte, der wird natürlich sehr daran interessiert sein, mehr von den himmlischen Gesetzen und Lebensweisen zu erfahren und benötigt diese auch zur Umorientierung in seinem Leben. Das bedeutet, dass er immer mehr nach himmlischen Gesetzmäßigkeiten sucht, um sie zu verstehen und nachleben zu können, so ihm dies in der Materie möglich ist. Doch nur ein geringer Teil der wichtigsten himmlischen Gesetzmäßigkeiten ist denen rückkehrwilligen Menschen möglich sie einigermaßen nachzuleben. Da das himmlische Leben nur feinstofflich existiert, werden die inneren Menschen durch die feststoffliche Barriere gehindert, die himmlischen Lebensweisen gut zu verstehen und sie richtig umzusetzen. Das soll aber nicht heißen, dass der Mensch für sein ewiges Leben und seine himmlische Rückkehr nichts zu tun braucht. So ist es nicht gemeint. Wer ins himmlische Sein zurückkehren möchte, der wird heute schon von meinem Liebegeist gebeten alles dafür zu tun damit er sich viele Umwege und viel seelisches Leid erspart. Deswegen ist es so wichtig, dass die inneren Menschen nach den himmlischen Gesetzmäßigkeiten Ausschau halten und auch Fragen stellen, denn nur durch ein größeres Wissen ergeben sich weiterführende Gedanken, wie sie ihr Leben in ein neues Licht stellen bzw. andere Verhaltensweisen beginnen können. Deshalb benötigen sie immer wieder ein neues und tiefgründiges geistiges Wissen aus der himmlischen Quelle. Aus diesem Grund ist mein Liebegeist immer bereit, die Fragen der Künder, die mein Lichtwort empfangen, sowie der inneren Menschen zu beantworten. Dies tut er auch heute wieder gerne. Nun, das weltliche Geld ist für die Menschen ein Zahlungsmittel und zugleich Energie. Nach dem Tauschhandel mit selbst angefertigten Gegenständen, Schmuck sowie mit Tieren und verschiedenen Lebensmitteln, haben die Menschen sich später auf das Geld als Zahlungsmittel umgestellt. Für ihre Ernährung, Anschaffungen, einen schönen Erholungsurlaub und vieles mehr müssen sie sich das Geld zuerst verdienen. Wer aber wegen einer körperlichen Behinderung oder höheren Alters keine Arbeit findet, wer zu bequem ist zu arbeiten wird jetzt von mir nicht angesprochen, hat außer geringer staatlicher Unterstützung kaum Geld zum Leben bzw. muss ärmlich dahin vegetieren. Diese Menschen sind in dieser Welt schlecht gestellt, weil sie sich nichts leisten können. Doch ihre Mittellosigkeit hat nur wenig mit dem Saat- und Erntegesetz zu tun, das sich einst die tief gefallenen Wesen für die Regelung ihres Planetenlebens geschaffen und durch Speicherungen in den atmosphärischen Chronikschichten mit der Sternenkonstellation verbunden haben, sondern hauptsächlich mit der eigensüchtigen und herzenskalten Lebensweise vieler Menschen. Zum Saat- und Erntegesetz der Fallwesen gebe ich euch nun einen kleinen Hinweis zur Neuorientierung. Die früheren Erschaffer dieser Welt beabsichtigten ihr schon ziemlich in Unordnung geratenes Planetenleben durch abschreckende Maßnahmen neu zu regeln bzw. wollten den chaotisch lebenden Menschen und Seelen verständlich machen, dass sie sich in vielen Dingen mäßigen sollten, weil sie sonst das Planetenleben zu früh zerstören würden, wie es schon damals von ihnen beabsichtigt wurde. Zu dem Zeitpunkt? Wo die feinstofflichen Fallwesen das Saat- und Erntegesetz in den atmosphärischen Schichten der Erde installiert haben – dies geschah vor vielen, vielen Äonen, ja Milliarden, standen die umlaufenden Sterne und fernen Galaxien in einer anderen Formation zueinander und auch in einer anderen Entfernung zur Erde. Auf diesen Stand der Gestirne haben sie ihre damaligen Speicherungen ausgerichtet, wodurch die intensiven Lichtimpulse der Sterne seelische und physische Negativreaktionen bewirken, das heißt, als Strafe auf einen zügellosen Menschen einmal zukommen sollten. Diese Sternenmechanik funktionierte ziemlich lange gut und hat den Menschen furchtbares Leid und viele Schrecken gebracht. Mit diesen tragischen Auswirkungen waren aber viele Wesen im erdgebundenen Jenseits, die sich auch immer wieder inkarnierten, nicht einverstanden. Deshalb halfen sie den gelehrigen Astrologen Berechnungen zu erstellen, wann eine bestimmte Gestirnkonstellation eintreten wird, die durch starke Lichtimpulse auf bestimmte Negativspeicherungen in der Seele einwirkt und im Menschen eine schlimme Erkrankung oder einen Schicksalsschlag auslöst, oder wann sich eine positive Konstellation ergibt und für ihn erfreuliche Ereignisse eintreffen. Diese astrologischen Berechnungen, die stets im Besitz gelehriger oder reicher Menschen waren, wurden immer den nachfolgenden Generationen überliefert. Schon vor der Zeugung ihres Wunschkindes haben sich die Eltern daran orientiert, damit ihr Kind vom Saat- und Erntegesetz verschont blieb und nach Möglichkeit ein angesehenes Leben in höherer Gesellschaft führen konnte. Bis in die heutige Zeit richten sich Menschen nach den Gestirnen aus und erstellen Horoskope, jedoch nach verschiedenen Berechnungsmustern, und deshalb legt sie jeder anders aus. Sie ahnen nicht, dass durch wesentliche Veränderungen der Gestirne im materiellen Kosmos die meisten der damaligen Berechnungsvorgaben nun nicht mehr stimmen. Viele Gestirne, die ihr mit den Teleskopen sehen könnt, existieren schon lange nicht mehr weil sie entweder durch eine Kollision mit anderen zerstört wurden oder durch ihre Energielosigkeit bzw. Entladung der materiellen Atome in einen Zustand gekommen sind, wo sie von einem sogenannten Schwarzen Loch, so nennt ihr ein großes Gebilde, das ganze Galaxien mit gigantischen Kräften und hoher Geschwindigkeit an sich ziehen und verschlingen kann, angezogen wurden und darin eine Umwandlung ihres verdichteten Atomzustandes ins Feinstoffliche erfahren haben. Eure Astrologen wissen auch, dass im materiellen Kosmos, durch die großen Entfernungen der Galaxien bzw. Milchstraßen, der Lichtstrahl eines Sterns Jahrmillionen oder noch länger gebraucht hat, um von euch gesichtet zu werden. Wahrlich, das Gesamtbild vom materiellen Kosmos, das ihr heute habt, ist eine optische Täuschung, denn längst existieren viele der Galaxien und Planeten nicht mehr, weil sich durch die Energielosigkeit der materielle Kosmos ständig verkleinert hat, obwohl ihr durch die Zeitverschiebung noch eine Erweiterung registriert. Könnt ihr euch das vorstellen? Da viele Gestirne im materiellen Kosmos schon lange nicht mehr existieren, können ihre Lichtimpulse einen Menschen mit schlechten Eigenschaften bzw. seine dunkle, stark belastete Seele auch nicht mehr treffen. Das ist eine von mehreren Erklärungen. Weshalb das Saat- und Erntegesetz der Fallwesen nicht mehr gezielt funktioniert bzw. zur Wirkung kommt. Darüber wissen erdgebundene, jenseitige Seelen, die den geistigen Überblick über das menschliche und seelische Leben noch nicht ganz verloren haben, Bescheid. Heute bitte ich euch innere Menschen, den Glauben an das Saat- und Erntegesetz und eine Abtragung der seelischen Schuld endlich aufzugeben und euch auch nicht mehr mit Weisungen von Horoskopdeutern zu befassen, denn sie führen euch nur weiter in die Irre. Wer sich trotz meiner Warnung und meinem guten Rat weiter mit Horoskopen beschäftigen will, der kann das in seiner Freiheit tun, doch dem sage ich im Voraus, dass auf ihn nicht nur das Positive zukommen wird, sondern auch das Negative, das er von einem Astrologen erfahren hat. Das ist so zu verstehen. Die negativen Speicherungen von einem vorhergesagten schlimmen Ereignis verbreiten ständig im Ober- und Unterbewusstsein Unruhe und lösen Angstgefühle aus. Das hat zur Folge, dass sich der Mensch stets mit dem Wissen vom angeblich später auf ihn zukommenden Schicksal beschäftigt, obwohl er nicht weiß, ob es sich ereignen wird. Seine Angstgedanken ziehen magnetisch aus den atmosphärischen Schichten auch noch die Schwingungen vergangener Negativereignisse anderer Menschen an die dann in ihm noch mehr Unruhe auslösen. Da er immer wieder mit Negativenergiefeldern der atmosphärischen Schichten in Verbindung steht, kann ihn dies mit der Zeit so stark negativ beeinflussen, dass er tatsächlich die vorausgesagte Schicksalssituation anzieht und großes Leid erlebt. Das hat dann aber mit seiner früheren seelischen Saat nichts zu tun. Bitte denkt um und seht das irdische Leben nun geistig wieder etwas weitsichtiger. Das Saat- und Erntegesetz hat nichts mit den himmlischen Gesetzen zu tun, die ich verwalte, wie das manche gläubige Menschen noch irrtümlich annehmen. Das himmlische Gesetz enthält für die himmlischen Wesen keine Ursache und Wirkung aus einer falschen Lebensweise, weil dies sonst die Freiheit und Freude der Wesen am unbegrenzten Allseinsleben nehmen würde. So ein unbarmherziges leidvolles und grausames Leben, wie es die Menschen führen, gibt es im Himmelreich nicht. Da ihr in der Welt der uneinsichtigen, schwer belasteten Fallwesen lebt, die weder ich noch himmlische Lichtwesen geschaffen haben und lenken, ist die Güterverteilung schon von Beginn an ungerecht geregelt worden und hat deshalb mit dem Saat- und Erntegesetz nichts zu tun. Gewalttätige und arglistige reiche Menschen aus dem Fall, die keine Absicht mehr haben ins Himmelreich zurückzukehren, haben das Weltbild geprägt. Sie beherrschen schon lange die Gutmütigen, pflichtbewussten und friedvollen Menschen, die sie als ihre arbeitenden Diener nehmen. Wahrlich, die herrschsüchtigen und überheblichen Fallwesen im Diesseits und jener im erdgebundenen Jenseits arbeiten gut zusammen. Sie steuern diese Welt mit hinterlistigen, eigennützigen Gedanken und Absichten, deshalb fällt die Geld- und Energieverteilung nie gerecht aus und entspricht niemals dem gerechten himmlischen Lebensprinzip. Mit dieser traurigen Tatsache müsst ihr Herzensmenschen leider leben. Diesen Zustand kann sich nicht ändern, weil die uneinsichtigen Wesen vom himmlischen Leben und mir nichts wissen wollen. Wer in dieser Welt im Umgang mit seinem Geld und seinen Gütern schon die himmlische Gerechtigkeit lebt, der wird mit seinem ersparten Geld, das er sich durch fleißige Arbeit schwer verdient hat, auch nicht leichtfertig umgehen. Er wird darauf bedacht sein es nützlich einzusetzen ohne verschwenderisch zu sein. Haben Menschen für ihn eine Dienstleistung erbracht, dann wird er sich ihnen gegenüber so verhalten, dass er sie gerecht bezahlt. Auch beim An- und Verkauf von Sachgegenständen wird er gerecht mit seinem Zahlungsmittel umgehen. Eine gesetzmäßige Lebensweise bzw. ein gerechtes Handeln kann ein innerer Mensch mit der Hilfe Gottes aus seiner inneren gereiften Seele erspüren, die sich ihm durch ein angenehmes oder ungutes Gefühl mitteilt. Dies betrifft auch Geld und Sachgeschenke. Er wird sein erspartes Geld zum Beispiel nicht leichtfertig an Menschen verschenken, die er nicht gut kennt und von denen er nicht weiß, was sie damit tun oder ob sie es wirklich notwendig brauchen. Dies sind Kriterien, die ein innerer Mensch beachten sollte, wenn er Geld anderen Leihweise anbietet oder es verschenken möchte. Die verschiedenen Zahlungsmittel dieser Welt kann man aber nicht mit den fließenden himmlischen Energien vergleichen, wie das fälschlich manche unwissende gläubige Menschen meinen. Diese haben auch keinen Bezug zum himmlischen Leben. Nur die tief gefallenen Wesen haben sich Zahlungsmittel für ihr menschliches Leben ausgedacht und sind nun daran gebunden. Alle Zahlungsmittel, wie Geld, Gold und Silbermünzen oder ähnliche Zahlungsarten, sind aus der himmlischen Sicht ungesetzmäßig. Mein Liebegeist spricht von einer Ungesetzmäßigkeit, wenn ein Mensch oder jenseitiges Wesen eine Lebensweise führt, die nichts mit dem Urlebensprinzip der himmlischen Wesen gemeinsam hat. Im Himmelreich sind alle Lebensweisen bzw. Handlungen mit unzähligen Gesetzen geregelt, damit die himmlischen Wesen mit meinen harmonischen, Zwei poligen Energieströmen aus der Urzentralsonne völlig in Übereinstimmung sind und dadurch ihre Lichtpartikel stets in einem geladenen Energiezustand verbleiben können. Dies nur nebenbei zu eurer Information. Im Gegensatz dazu findet die Verteilung der Zahlungsmittel in dieser Welt ungerecht statt, wodurch Armut und Reichtum entstanden sind. Ein Leben mit Zahlungsmitteln trennt die Menschen seit ihrer Einführung und gliedert sie in obere, mittlere und untere Gesellschaftsschichten, deshalb hat dieses System mit dem gerechten und zahlungsfreien himmlischen Lebensprinzip überhaupt nichts gemeinsam. Darum betrachtet der Gottesgeist das weltliche Geld oder andere Zahlungsmittel niemals als Energie aus der himmlischen Quelle. Wer es anders sehen will, der kann dies tun. Doch er unterliegt einem Denkfehler wenn er die Zahlungsmittel dieser Welt mit den himmlischen Energien in Verbindung bringt. Wahrlich, wer sich mit dem göttlichen Wissen über Künder mehr befasst hat, der wird erkennen, dass das weltliche Lebensprinzip nichts mit unserem himmlischen gemeinsam hat. Deshalb können die weltlichen Zahlungsmittel nicht mit den göttlichen Energien verglichen werden. Ich bitte jetzt die inneren Menschen umzudenken, wenn sie das weltliche Geld oder ihre Güter als von Gott gegebene Energien betrachten. Sie besitzen diese nur deswegen, weil sie es sich entweder rechtmäßig und mit Fleiß erarbeitet oder geerbt haben. Wer Geld geerbt hat und dieses nun leichtfertig ausgibt ohne zu bedenken, wie schwer es die Eltern oder Verwandten erwirtschaften mussten, der ist aus der göttlichen Sicht ein Verschwender von weltlichen Energien, aber nicht von göttlichen. Bitte versteht meine Weisungen weitsichtiger. Das himmlische Leben ist in keiner Weise mit der ungesetzmäßigen weltlichen Lebensart der Menschen identisch, worin Geld und Güter als Eigentum gelten und die Besitzer diese von heute auf morgen durch verschiedene tragische Umstände wieder verlieren können. Im Himmelreich gibt es das Mein und Dein sowie Eigentum nicht. Alle reinen Lichtwesen sind mit Eigentümer und Verwalter des Himmelreiches. Diese Lebensweise macht sie frei von Besitz, und deshalb kann ein Wesen die ihm zur Verfügung gestellten Güter nie verlieren. Als Dualpa verwalten sie auf einem feinstofflichen Planeten, für eine von ihnen bestimmte Evolutionszeit, ein aus verschiedenfarbigen Mineralien gebautes Haus und einen prachtvoll angelegten Garten, den sie aber nicht pflegen müssen wie die Menschen, weil die himmlische Natur durch ein geniales Lebenssystem so geregelt ist dass für die Lichtwesen keine Pflegearbeiten anfallen. Die Naturwesen kümmern sich liebevoll und mit großer Freude um die gedeihenden Pflanzen und auch um die ansässigen Tiere, sodass die himmlischen Wesen frei von Pflichtaufgaben sind. In ihrem freien Leben sind sie nie zu einer Aufgabe verpflichtet, doch sie übernehmen sehr gerne und freiwillig eine ihnen von mir angebotene Aufgabe, die auch außerhalb ihres Wohnplaneten stattfinden kann. Es kann zum Beispiel sein, dass sie auf ihrer Evolutionsstufe bzw. Lichtgalaxie für nachkommende Wesen neue Planeten mit meiner Hilfe erschaffen, weil im himmlischen Sein die Anzahl der Wesen sich stets vergrößert bzw. wächst. Die schon vorhandenen Evolutionsplaneten einer himmlischen Eigenschaft können nur eine bestimmte Anzahl von Bewohnern aufnehmen, weil diese Zahl mit der Lichtstrahlung, Schwingung und dem Magnetismus des Planeten sowie mit der Urzentralsonne und auch der Planetensonne gesetzmäßig übereinstimmen muss bzw. mit vorgegebenen Speicherungen geregelt ist. Die himmlischen Wesen suchen immer wieder gerne die Nähe der Naturwesen, weil sie durch ihre spaßige Art stets erheitert werden. Für die Pflanzen und Tiere ist es ein Labsal, wenn die reinen himmlischen Wesen in ihre noch kleine Lichtaura treten und mit ihnen kommunizieren. So beschenken sie sich gegenseitig mit vielen Glückseligkeiten, die das menschliche Bewusstsein nicht kennt. Die Fallwesen hatten diese Kommunikationsart für ihr menschliches Leben nicht vorgesehen bzw. dafür bei der menschlichen Erschaffung keine Speicherungen in die Gene eingegeben. Jedes himmlische Dualpaar bestimmt selbstständig wie lange es auf einem Planeten wohnen möchte, um eine neue Evolutionseigenschaft zu erschließen. Wenn es auf einen lichtreicheren Planeten mit höherem Bewusstsein wechselt, überlässt es das schön gestaltete Haus und den Garten einem nachkommenden Dualpaar und dieses verändert bzw. gestaltet alles nach seinem Schönheitssinn um, damit es sich wohlfühlen kann. Von mir erhält es dafür aus der Urzentralsonne Schaffungsenergien und wenn es dies wünscht, übermittle ich ihm auch Gestaltungsanregungen zur Auswahl. Das Dualpaar freut sich sehr über die neue Wohnstätte obwohl es weiß, dass es nach einem oder mehreren Äonen das neu gestaltete Haus und Grundstück wieder verlassen wird. Die himmlischen Wesen sind immer für ein Leben mit neuen Wohnvarianten und erweiterten Lebensweisen aufgeschlossen, deshalb kennen sie keinen geistigen Stillstand und auch kein langweiliges, inhaltsloses Leben. Wer so ein freies, schöpferisches Leben zu führen gewohnt ist, wie es die himmlischen Wesen pflegen? Der sieht die unfreie und eingeengte Lebensweise der Menschen mit traurigem Herzen, die sich noch dazu mit ihrem Besitz bzw. materiellen Gütern persönlich aufwerten und von der Veränderung auf eine besitzfreie, gemeinschaftliche und unpersönliche Lebensweise nichts wissen wollen. Die meisten Menschen ahnen nicht, welches Leid das gegensätzliche Lebensprinzip von mein und dein stets hervorbringt. In dieser Welt wird eine Seele durch ihre menschlichen Lebensspeicherungen unbewusst magnetisch an ihr Eigentum gebunden und nach dem menschlichen Ableben vermisst sie dann im Jenseits schmerzlich ihre früheren irdischen Besitztümer, wofür ihr Mensch und auch sie, da sie mit ihm energetisch verbunden lebt, viel Arbeit und Pflegeenergie hineingesteckt bzw. verbraucht haben. Das freie, unpersönliche Leben der himmlischen Wesen kennt dagegen keine Bindung an Planeten, Häuser, Wohnräume und Gegenstände sowie auch nicht an die Wesen, mit denen sie ihr Evolutionsleben auf einem Planeten vorübergehend verbrachten. Dadurch sind die himmlischen Lichtwesen im Inneren stets frei für eine höhere Evolutionsstufe. Nur so ist es einem reinen Wesen möglich, das ganze Himmelreich gemeinschaftlich mit anderen zu besitzen und freiheitlich mit mir in großer Freude zu verwalten. Ihr Gerechtigkeitssinn ist durch das Leben in der Einheit so stark ausgeprägt dass sie nie in Verschwendung und Überfluss leben werden. Das Gegenteil erzeugt jedoch das personenbezogene, einengende Leben der Menschen. Sie müssen fleißig viele Jahre ihres kurzen Lebens arbeiten, um Besitz zu erlangen. Das führt unbewusst zur Bindung an diesen und weiter zur Bewusstseinseingrenzung. Durch viele Bindungen an materielle Güter und auch an Menschen sind sie nicht mehr imstande weitsichtig zu denken und können sich ein freies, unpersönliches himmlisches Leben nicht vorstellen, in dem alle himmlischen Schaffungen der großen Gemeinschaft aller Wesen gehören, die sie durch meinen größten Überblick und meine helfenden Weisungen, nur wenn sie benötigt werden, selbstständig miteinander verwalten können. Aus dem himmlischen Herzen, Urzentralsonne, rate ich den inneren Menschen jetzt, lasst in kleinen Schritten eurer überzogenen Wünsche, Ansprüche und Kaufgelüste los dieses oder jenes besitzen zu wollen. Sei zufrieden und genügsam mit wenig Gegenständen bzw. Besitz, denn nur durch diese Lebensweise kommt ihr dem bescheidenen und unpersönlichen Leben der himmlischen Wesen immer näher. Aus der himmlischen Sicht ist ein bescheidenes Leben so zu verstehen, wer schon ausreichend Wohn- und Wertgegenstände besitzt, jedoch immer noch nach schönerem und wertvollerem Ausschau hält, der hat das goldene Maß der Bescheidenheit überschritten. Er sucht in dieser gegensätzlichen Welt durch materielle Wertgegenstände seine persönliche Erfüllung, doch er wird einmal schmerzlich feststellen müssen, dass er sie niemals zu finden vermag, weil sein Leben nur kurz und die Materie vergänglich ist. Wer geistig so weit gereift ist und schon von innen spürt, dass er immer nach dem goldenen Maß der Bescheidenheit trachten möchte, der wird mit wenigen Wohn- und Wertgegenständen zufrieden sein. Ihm ist es bewusst dass er diese beim Ableben zurücklassen muss. Eine so ausgerichtete Seele wird nicht mehr auf ihren früheren irdischen Besitz zurückblicken wollen. Sie ist durch den weitsichtigen geistigen Überblick ihres Menschen so weit gereift, dass sie im Jenseits schon erkennen kann, dass der materielle Besitz ihrem Menschen und auch ihr nur als Mittel zum Zweck nützlich war, mehr aber nicht. Sie ist mir dafür dankbar, dass sie es mit ihrem Menschen vorübergehend verwalten konnte, jedoch nicht besaß, da ihr Bewusstsein schon auf die besitzfreie himmlische Gemeinsamkeit ausgerichtet war. Solche Seelen sehnen sich im Jenseits nicht nach dem früheren oder einem neuen Besitz, sondern wollen geradlinig ins himmlische Sein zurückkehren. Die himmlischen Wesen führen gegenüber den reichen Menschen der Welt, die sich alles leisten können und im Prunk leben, wahrlich eine bescheidene Lebensweise. Das was sie von den früheren Bewohnern des Hauses und Gartens und von mir zur Verwaltung erhalten, kann man mit den irdischen Wohngegenständen nicht vergleichen. Sie sind in ihrer farbig strahlenden, feinstofflichen Beschaffenheit und durch den Einfallsreichtum der himmlischen Wesen dem irdischen gegenüber um das Vielfache schöner. Doch das soll nicht heißen, dass die himmlischen Wesen im Prunk wohnen, wie das bei reichen Menschen üblich ist. Die häuslichen Gegenstände der himmlischen Wesen haben alle den gleichen Wert, weil es im himmlischen Sein keine Überbewertung eines Gegenstandes gibt. Wenn Sie ein Haus bauen oder es umgestalten, dann verwenden Sie die auf dem Planeten üblichen Mineralien und auch den von Pflanzen oder Tieren zurückgelassenen Zierat, der von den Wesen als besondere Rarität geschätzt wird. Das bedeutet, wenn die Naturwesen, Tiere, Bäume und Pflanzen in eine höhere Evolutionsstufe wechseln und den Planeten verlassen, dann hinterlassen sie zum Beispiel ihre feinstofflichen putzigen und originellen Elementarkleider und winzige Ziergegenstände, die sie zusammen liebevoll und fantasievoll geschaffen haben. Diese überlassen sie den neu ankommenden Lichtwesen als ihr Herzensgeschenk. Die Wesen verwenden dann diese als Schmuck im Haus oder Garten und erfreuen sich daran, weil sie beim Anblick der Naturgeschenke die eifrige und fröhliche Lebensart der Naturwesen in sich nachempfinden können, da jeder Gegenstand die Schwingung und Strahlung der früheren geschickten Naturwesen weiterhin enthält. Die Gegenstände der Vorgänger in Haus und Garten verändern sie dann mit Gedankenkräften nach ihrem Schönheitssinn und schaffen durch ihre schöpferischen Fähigkeiten mit ihren Händen neue Gegenstände und Bilder aus farbigen Mineralien und Naturprodukten. Aus dieser Sicht leben die himmlischen Wesen bescheiden. Deshalb kann mein Liebegeist nicht sagen, dass die himmlischen Wesen im Prunk leben, so wie es die reichen Menschen tun, sondern spricht ihnen aus seiner universellen Einschätzung die Bescheidenheit zu. Kein himmlisches Wesen verwaltet ein prunkvolles Haus und einen Garten, so wie es die irdischen Herrscher und Reichen besitzen und bewohnen. Wenn wohlhabende andere Menschen unterwerfen und für sich arbeiten lassen, um ihren Reichtum zu vermehren und sich noch dazu von Angestellten Tag und Nacht bedienen lassen dann verstößt so eine Lebensweise nicht nur gegen die Gleichheit und Gerechtigkeit der himmlischen Wesen, sondern gleicht aus himmlischer Sicht einem ausbeutenden, versklaventen Handeln, finsterer, in höchst abartiger Form ich süchtiger Menschen. Wer in großem materiellen Überfluss und Luxus lebt, obwohl auf dieser Welt sehr viele Menschen in ärmlichen Verhältnissen vegetieren müssen und verhungern, der verstößt gegen das himmlische Gesetz der Barmherzigkeit und Güte. In der Welt gibt es nur deshalb diese große Ungerechtigkeit, weil herzlose, unersättliche Menschen und reiche weltliche und religiöse Organisationen nichts von ihrem materiellen Überfluss abgeben wollen. Sie sind verantwortlich für das unsagbar große Leid ihrer Mitmenschen. Wahrlich, alles was die himmlischen Wesen zu ihrem glücklichen Dualleben benötigen, erhalten sie aus der Natur, die sich ihnen freudig mit kleinen Überraschungen verschenkt. Darüber können sie sich, für euch unvorstellbar, sehr, sehr freuen und dankbar sein. Könnt ihr nun, nach meiner kleinen Einweisung in die himmlische Bescheidenheit, diese Wesenseigenschaft in euch mehr erfassen? Bitte denkt weitsichtig, jene Menschen, die nach vielen materiellen Gütern trachten, sind innerlich ruhelos und geraten unbewusst zunehmend in die eigensüchtige und trennende Lebensrichtung von mein und dein. Dadurch erkaltet ihr seelisches Herz und sie haben dann für mittellose, notleidende Menschen kein Verständnis und Mitgefühl mehr. Wenn ihr nun in das besitzfreie himmlische Lebensprinzip umzudenken beginnt, dann werdet ihr einmal nach erfolgreichen geistigen Schritten von innen eine große Befreiung vom Drang nach materiellen Gütern und Sachgegenständen verspüren, weil ihr mit eurer Seele der Lebensgemeinschaft aller himmlischen Lichtwesen sehr nahe gekommen seid die in ihrem Herzen mit genialen Weisheiten sehr begütert sind und sorgenfrei und heiter ihr Leben ohne Besitztümer führen können. Bald wieder dieses schöne Leben führen zu können, das wünscht euch mein universeller Liebegeist aus der himmlischen Urzentralsonne sehr. Bezüglich weltlichem Geld und Sachgegenständen gebe ich euch einen Hinweis, wer sie im Überfluss hat und nicht weiß, was er mit ihnen anfangen soll, der ist aus meiner himmlischen Sicht gut beraten wenn er in die göttliche Gerechtigkeit eintritt. Wer sein mildtätiges seelisches Herz offen hält, der hat Mitgefühl für in Not geratene Menschen, die aufrichtig und tüchtig einer Beschäftigung nachgingen und von heute auf morgen durch einen schweren Schicksalsschlag, ein Missgeschick oder das Verschulden anderer nun mittellos wurden und nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen. Ihnen sollt ihr helfen, so ihr Geld oder besitzt immer im Überfluss habt, doch nicht denen die sich ohne eigene Bemühungen durch Schenkungen und Spenden ein schönes Leben auf Kosten anderer machen, denn das ist nicht die göttliche Gerechtigkeit. Wer die Botschaft noch weiter lesen möchte, der ist zur Erweiterung seines Bewusstseins dazu herzlich eingeladen. Im himmlischen Sein ist das Leben der Lichtwesen durch Lebensgesetze, die ich, der himmlische Liebegeist, für sie verwalte, bestens geregelt. Sie erhalten stets am Beginn eines neuen Äonenzyklus ihres himmlischen Wohnplaneten von mir aus der Urzentralsonne ein bestimmtes Energiepotenzial für ihr Dualleben. Diese Energien setzen sie gerecht und ohne Verschwendung ein, das heißt, sie achten sehr darauf, dass kein Energiefunke unnütz verbraucht wird, denn sie verwenden ihre Evolutionsenergien die sie im Lichtkörper speichern und abrufen können, nicht nur für ihr freies und schöpferisches Planetenleben in unzähligen Varianten, sondern auch noch zur Erschließung neuer himmlischer Gesetzmäßigkeiten. Dadurch wird ihr Bewusstsein für ein höher schwingendes, lichtreicheres und glückseliges Dualleben erweitert. Aus dieser himmlischen Gesetzesperspektive betrachtet, dürfte es einem geistig gereiften Menschen nicht schwerfallen, in rechter Weise mit seinem Geld umzugehen. Doch manche gottverbundene Menschen sind von den Fallwesen fehlgeleitet worden. Diese gaben ihnen über ihr Medium zu verstehen, sollten sie Geld erben oder größere Ersparnisse haben, dann wäre es nach dem göttlichen Gesetz notwendig, diese schnell wieder in Umlauf zu bringen. Das tun viele herzensgute Menschen aus innerer Güte und Barmherzigkeit, um armen Menschen zu helfen. Doch viele verschenken ihr übriges Geld oder Sachgegenstände nicht aus Mildtätigkeit für schlecht bemittelte Menschen, sondern aus Furcht. Sie halten noch an den Falschaussagen der Fallwesen fest, die besagen, dass sie ihre weltlichen Energien, das heißt, ihre Zahlungsmittel bald in Umlauf bringen müssen, weil sie diese angeblich nach dem göttlichen Gesetz sonst wieder verlieren oder ihnen keine neuen nachfließen würden.